Viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, Hey Luca, ist ja schön und gut, dass du jeden zweiten Tag einen Vlog hochlädst. Mach doch aber mal bitte wieder Gaming. Und was wird da besser passen als Five Nights at Freddy's 2? Let's uh, get this party started. Ich einfach mal auf Mute Call. Um die Sache ist bei Five Nights, Five. ich habe jetzt schon Angst. gerade sieht hier allerdings alles noch relativ cool aus. Um, in Cam 09 ist auch noch jeder da. Das heißt, wir chillen erstmal ein bisschen. Ich hab Angst. Ich hasse Horrorspiele wie die Pest. Schau mal hier, es ist so... Nein! Nein! Nein! Wo bist du? Du kleine, dreckige Hure! Ah! Wo wir... Oh! Okay. Der ist zum Glück noch nicht ganz bei uns. Also hier ist dieses komische 4. Erwärm wir mal in Cam 0... Oh mein Gott! Der zweite ist auch weg! Mann! Ich will nicht aus diesem Spiel rausgehen! Please? Ah! Ich... Da ist jemand. Ach du Scheiße. Nein, geh weg. Das ist doch nicht wahr, Leute. Ich kann mir das doch nicht geben. Guck mal, der ist ein Ehrenmann. Der steht da die ganze Zeit rum. Wenn ich auf dieses Spiel rausgehe. Lass ja. ja, mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Ich hätte dir nie was tun. Ich hab dir nichts getan. Ich hätte dir nie was tun.